Wurde sie für euch von Chrissa. Vielen Dank dafür. Danke dir. Ja, die Geschichte ist eigentlich, ja, könnte man sagen, recht gut für diese Zeit. Ja. Würde ich mal sagen. Sie ist äh, mit ein wenig Humor versehen. Hm. Sie hat den nötigen Witz, hat aber auch ein paar unglaubliche Theorien. Ja. Und Versteckte Wahrheiten. Ja. Und wird vorgetragen von Muschi. <lacht> <Ja, Mushi. lacht> und das ist nicht äh, anstößig gemeint. <lacht> Nein, sonst würden wir es ja nicht so sagen, wie wir es sagen. Ja, Wobei das anders Gesprochene tatsächlich in der Landwirtschaft gerne als Name für, Name für Kühe verwendet wird. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich habe ist... mal eine Kuh getroffen, die so hieß. <lacht> oh je. <lacht> ja. Ich hoffe nicht auf die Stirn oder aufs Horn. <lacht> Nein, in Person. Ich habe mich bei ihr vorgestellt. Und ihr den ich Kopf verkauft. Mhm. Sehr nett von dir. Ja, geil. Da hat man so ein vierjähriger Stöpsel den Stall gezeigt und mir alle 30 Kühe vorgestellt. Ja, er hat nicht verstanden, warum ich mich abkarrt habe. Ja, also es geht <lacht> übrigens um Delfine, um Mäuse und, wenn ich mich nicht irre, sogar um Katzen. Ja, ich habe da auch sowas gehört. Ja, ja. Keine Kühe. Dann keine Kühe. Keine Kühe. Aber <lacht> immerhin eine Muschi. <lacht> ja, eine Muschi. Genau. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Zuhören. Und äh, hm. wir werden natürlich jetzt wieder nichts mehr sagen und wünschen euch daher schon mal eine schöne Zeit. Genau. Macht's gut und tschüss. Bye, bye. Möge die Kartoffel wachsen. Ist es nicht so, dass jedes intelligente Lebewesen glauben will, dass es etwas anderes gibt? Etwas, das mächtiger ist? Etwas, das es aus einem großen Plan heraus geschaffen hat? Ja, sogar noch weitere Pläne mit dem Lebewesen hat? Dass es nicht nur eine Laune der Natur ist? Genau so ist es jedenfalls meistens. Schaut euch um. Was seht ihr genau? Alles, was ihr seht, ist von Menschen geschaffen oder geprägt. Die denken, sie wären die Krone der Schöpfung ihrer verschiedenen Götter. Hunde denken, der Mensch ist ein Gott. Der Mensch hat so viele Götter, dass er gar nicht weiß, wohin mit seinen Gebeten. Die Delfine verehren den Mond, vor allem wegen der Gezeiten. Und wir Katzen? Wir hatten Glück und halten uns selbst für Götter. Somit haben wir auch einen erwählt, der den Gott der Götter sein darf. Garfield. Unseren ersten und einzigen Gottkater. Ihr fragt euch bestimmt warum. Sie müssen doch wissen, dass Garfield nur eine Witzfigur ist. Ja, eine Komikerfindung der Menschen. Natürlich wissen wir das. Aber macht es einen Unterschied? Mensch, wenn Delfine den Mond, Mäuse den Mars und Menschen Bilder und Skulpturen anbieten dürfen. Warum dann nicht wir Space Cats, eine Komikfigur? Wo ist der Unterschied? Ich sage es euch. Der Mensch hat zum ersten Mal etwas Sinnvolles erfunden. Warum sollten wir also nicht davon profitieren? Dann erzähle ich euch mal die ganze Geschichte. Es war in der Nacht, als Peter uns andere aus dem Tierversuchslabor der Menschen befreit hat. Wir waren damals zwölf Katzen. Damit jeder von uns zur Überkatze werden konnte, musste Peter uns einzeln den Experimenten unterziehen, welche sie bereits hatte erdulden müssen. So verloren wir unglaublich viel Zeit. Dazu kam nur die Angst, entdeckt zu werden. Ja, wir alle hatten entsetzlich Angst. Nur Peter nicht. Sie war die Hohe selbst, äh, ganz in ihre Arbeit an unserem Artgenossen vertieft. Das beruhigte uns andere etwas. Als erstes wurde Jerome, die zweite Überkatze, geschaffen. So ging es dann weiter mit Mounts und Minka, Samti, Darius, Aussi und dann mit mir, Mo, Shi. Als auch alle anderen erschaffen worden waren, öffnete Peter die Labortür und wir huschten hinaus. Ich muss euch an dieser Stelle sagen, dass wir durch die schnelle Erschaffung einiges an Intelligenz eingebüßt haben. Also zumindest im Vergleich zu Peter. Den dummen Menschen sind wir immer noch weit überlegen. Jedenfalls schlichen wir uns davon und kamen sehr gut voran. Als ein Wächter seinen Rundgang begann, versteckten wir uns. Violetta bekam einen Schluck auf und wir wären beinahe entdeckt worden. Aber nur beinahe, denn das Intro und der beliebten Zeichentrickserie Garfield and Friends hatte gerade bekommen. Der Wächter drehte um und ging einigen Schrittes zu seinem Kollegen in die Wachkammer beim Eingang des Laborkomplexes. Ihr müsst euch vorstellen, das Labor war in einem gigantischen Forschungskomplex und dazu noch streng geheim waren wir damals verwundert. Es tut mir leid, ich schweife ab. Jedenfalls folgten wir dem Wächter in sicherem Abstand zum Ausgang. Als er dann in den Wachraum ging, fiel durch Zufall ein Stück Käsetoast aus seiner Gesäßtasche und blockierte so die Schiebetür. Wir waren sehr neugierig, auch wenn Peter wollte, dass wir sofort gingen. Ich war die erste bei der Tür und steckte sogleich meinen Kopf hinein und erblickte ihn. Nee. Ich war mir sicher, dass wir von einer höheren Macht durch diesen Käsetrost zu dem Wachraum geführt wurden. Also blickte ich hinein und sah ihn in einem Kasten sitzen und mit anderen gar komischen Tieren reden, wie ich sie noch nie vorher erblickt hatte. Ja, mir ging durch den Kopf, was dies wohl für arme, missgestaltete Geschöpfe sei. Ach, wo war ich? Ah ja. Ich erblickte ihn, Garfield. Und sobald ich begriffen hatte, um was es sich bei dem. Kasten handelte, war es mir klar. Es musste unser Gott werden. Nur das war logisch und konnte auch erklärt werden. Lasagne schmeckt besser, Kiesetrost hat auch wie Lasagne Käse. Käse beinhaltet Milch, wir Katzen lieben Milch, wir müssen zur Milchstraße. Garfield ist unser Gott. Ihr seht, wie komplex und doch einfach diese Erklärung ist. Oh, bin wieder abgeschreift? Was? Ja, natürlich sind wir aus dem Labor entkommen, auch wenn wir uns zwei Folgen der Serie am Stück angesehen haben. »Würden wir uns denn sonst unterhalten?« Wo war ich? »Ah ja. Draußen war es windig, aber zum Glück nicht regnerisch. So eilten wir in den nahen Wald. Den Käsetos hatten wir mitgenommen und so konnten wir mit seiner Hilfe den elektronischen Sound kurz schließen und eine Überkatze nach der anderen entkommen. Nur Enzo. Enzo. Enzo. Wurde leider von Höhenangst gepackt und als der Strom wieder anging. »Aber ah, Enzo.« Jedenfalls sind die Elf über Katzen aus dem Labor entkommen und nach einem langen Gespräch über das Erlebte, nein, nicht über den Enzo mit der Höhenangst, der war nicht mehr so wichtig. Über Garfield haben wir geredet und uns entschieden, dass wir ihn zu unserem Allergott ernennen. Auch, dass wir in Zukunft jede Folge von ihm sammeln, welche wir in die Pfoten bekommen. Ich, ich wurde zu seiner Hohepriesterin, da ich die Zusammenhänge sofort klar gesehen hatte. Milch, Käse, die Meestraße Garfield. Es ist nur eine Erfindung, sagst du? Ja, aber selbst wenn es nur eine Erfindung ist, hat er uns doch geholfen, unsere Liebe zu Lasagne zu entdecken und uns in die Mehlstraße zu Lasagne Prime geführt. Was? Warum wir nicht stattdessen den Käsetoast ist Also wirklich, es ist doch nur ein einfacher, blöder Käsetoast gewesen. Aufzeichnungen zur Ausbildung neuer Space Cats von Mu Shi, erste Hohe des Garfield.